Einen schönen guten Morgen. Ja, it's raining man, halleluja. Genau. Uh, er hat zwar Regen auch gesagt, es hat dann nicht geregnet, aber Regen dafür jetzt. Genau. Ja. <lacht> es war echt in der Früh gar nichts, es hat die Nein, ganze Nacht nicht geregnet, es war, war genau. komplett. Uh, wir sind ja. jetzt an Tour, es trifft schon ein bisschen, aber leicht bis jetzt. Das heißt, wir jetzt die Tour mal fort. Es wird besser werden im Laufe des Tages. Genau. Das hoffen wir. Uh, bei uns geht es da heute so alte Bahntrassen entlang. Die haben Stück gelegt und so einen Radweg umgebaut. Echt ganz cool. Und geht auch halt eine ganz schneidige Eiche. Das wird aber wird eine geile Aufnahme, glaube ich. Okay. Sichtbar da. Und echt crazy. Ähm, los ist heute mal gar nichts. Wir sind motorisiert am Weg. Genau. Strom. Du auch? Ja, ja. Richtige Rad genommen. Mhm. Strom. Ähm, aber Stromsparen hast du. Stromsparen, weil der lange Tour. Wir machen jetzt, was wir gestern haben, dieses, dieses Monte Croc irgendwas davon bei den Kreuz. Fahren dann aber Richtung Norden an den Trailer, Relativ an langen und, und hängen dann noch was dazu, falls da Akku das Ganze hergibt. Noch. Müssen wir jetzt schauen. Genau. Genau. Warum? wir ja, bei mir erst spartag gestartet sind, weil es ja, wie gesagt, eigentlich nicht kriegen gehabt hat. Jetzt Regen, das hat vom Sollte, wie gesagt, nicht lang gehen und jetzt machen wir das ganz spontan. Aber es ist, wie gesagt, immer ein bisschen Auskundschaften, wenn man einen Gipfel weitermacht. Wir haben jetzt in jede Richtung einen Berg schon gemacht. Und der vierte Tag jetzt? Fünfte? Vierte. Vierte Tag. Und ja. jetzt fahren wir nur noch nach Norden, weil man muss dann immer, wenn wir am Berg sind, schauen, Okay, wie geht's es weiter. Weil oft sind wirklich Schneemassen drin und teilweise gar nicht und das macht halt keinen Sinn, wenn es woanders trocken ist. Ja, jetzt packen wir es Bist du okay. bereit, oder? Jawohl. Du gefrühstückt da was? Mhm. Sehr gut was. Was gut, oder? Ja. ja okay. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, was ist so Frühstücks? Ich glaube, ich habe ja. alles gegessen. Ich bin nicht moderiert schon wieder. Jetzt erst den Sattel umschrauben müssen, weil es so voll war. So, heute haben wir die oder? Ja, voll im Nebel. Hat doch hier auch gerade regnen. Schon sind wir sind immer im Nebel. Wir haben ja vergessen die Aufnahme nicht gesehen, weil wir es im Original schon, gell? Mit Sicht. Mit Nebel, oder? Ziemlich Sicht Nebel, ja. Voll. Ich bin gespannt, was noch kommen weil halt regnen, komplett Nebel oder Sonne. Hörst du es? Oder sechst du es? Schau es mir, da vorne. <lacht> die haben wir haben gestern schon gesehen, geschafft haben wir es. Schau es mir bitte. Es ist <lacht> nur der Nebel. Hört du es mir nicht hoch? Ich habe da auf die Hexen so also viel hoch. da hängen, es mit der Kopern jetzt drin, also es ist noch so schön. Ja, voll jetzt auch. hoch. Also, also echt. Ja. Sicht Bombe. ist nicht besser geworden. Bombe. Ich weiß ich nicht ob es schlechter geworden ist. Aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall gleich. Der einzige Vorteil, was man sieht der Weg nur, wo man fahren kann. Wenn ja. es jetzt Schnee war, dann weiß ich echt Problem Problem, weiter hat. Also man sieht es echt gut, ja. ja. Auf jeden Fall super. So schaut es da aus. Ähm, man kennt es jetzt nicht, aber von da aus wir gestern geht es Also bis, jetzt, bis zum Kreuz nochmal der gleiche Trail, genau. oder? Und dann geht es dann von uns rechts weg. Genau. Geil. Gute Sache. Auf jeden Fall. Ja, Bahn und Schwenk bringen jetzt nicht viel. Nicht wirklich. das ist meins also, nur. Ja. <lacht> <lacht> Es wäre jetzt wirklich nicht so prickelnd, aber es sind nur drei drei gekommen. Ach, ja, genau. Von denen waren es ja ganz viele Leute heute. Ja das stimmt. Es ja. ist das richtig nassgekalt, es nieselt schon wieder. Ja, jetzt schauen ja, wir mit der GoPro, wie viele Fotos da macht, wie der ist. Schade, ein bisschen mehr da Wart. Aber ja, ja. jetzt ist es eh süß ist, das Ganze. Schauen wir vielleicht auch ein Ich glaube ich nicht. Ja, das ja nicht. So. Passt, dann packen wir es an. <lacht> <du. lacht> So we'll show them what Was machen? Ja, teilweise voll, gell? Ja gut, das ist der zweite Anstieg und ja. <lacht> ja. auf jeden Fall da vorne sieht man das Blaurad. Ich kann es aber nicht glauben, was so. oben war es echt unangenehm. Wenig Sicht. Dafür viel Wind und viel Niederschlag. Ja. Also perfekt, alles was man will. Ja. Ähm, ja. Wir haben noch, also ich habe noch 46% Akku. So jetzt ungefähr so, was haben wir Höhenmeter jetzt gehabt? Darf auf 1200, 1100, 1200, wenn Sie wissen. Mhm. Ja, 1200. Das heißt so 2500 Höhenmeter wäre ja, jetzt ungefähr gekommen. Ja, Aha. ich schaue schon ein bisschen lächeln. durch. Wie viele Striche hast du noch? Drei. Sie hat die BA, die Balkenangst. Ja. Nicht Balken, sondern Balkenangst. Balkenangst? Ja, wenn er ausgeht. Aber ja. ich habe da Abschleppseln mit. So, so jetzt reißt es gerade voll geil auf. Man sieht das jetzt auf der GoPro natürlich nicht, aber das ist in Berg verzerrt. Da ganz vorne, wo das kreuzt. Und da hat sich dann unser Trail auch geschlängelt. Sau, so, so, geil. Ja, wir werden den auf jeden Fall wahrscheinlich nur machen mit Sicht, oder? Ja, also, geht. Wiederholungsgefahr hat er schon. Gestern waren wir ja da auch schon oben. Also, echt ein geiler Gipfel. Brutal. Nicht nur geile aber, oder? Ja. Haben wir zwei verschiedene probiert? Ja. Also, also die wesentlichen haben wir gemacht. Die zwei Hauptkriterien und die Wege sind echt cool. Also, teilweise gemauert. Das waren also Infrastrukturwege, Mulliwege und echt ein Wahnsinn. Also, es ist tadellos Da ist gerade voll geil. Vom Gebiet her gell? schaut richtig gut aus. Und da sollen voll viele Bunker versteckt sein. Ja. Natürlich optimal für uns. Bunker Bunkersuche ist auch gut. Ja. Wetter ist perfekt. Besser kommt es gerade sein E-Bikes haben wir auch, weil es so steil ist. Also, alles super. Ja, <lacht> ist ja. Die Aussicht hat Ja. geil. Wunderschön da. Aber jetzt nicht der Vallo Albino, wo man sieht, ungefähr 98% unseres Lebens verbringen. <lacht> da, äh, da oben seht ihr es, auch die Schweizer haben zurzeit, während der zweiten Werkkrieganlagen gebaut. da ist ein massives Teil. Und da hinten ist komplett alles befestigt. Und das ist schaut sehr imposant. Also mit das der GoPro ist ja. die Linsen sauber. Ja, äh, die ist sauber. Ähm, mit der Gruppe okay, aber so richtig massiv, also echt so ein bisschen Wolfenstein-Stil hat das. Ähm, ja, wir sind jetzt aufgefahren, weil auch wo Befestigungsanlagen sind, ist immer eine gute, gute, gute Infrastruktur. Gute Infrastruktur und gute Aussicht. Flak heißt? Fliegerabwehrgeschütze. Genau, oder Fliegerabwehrkanone. Genau. Natürlich schon gleich. Jetzt wieder an die Grenze ist auch... Flucht nach Bozen, ja, genau. 2019 der Winter. Ja. Spaß beiseite. Ja, echt cool. Ähm, Macht mega Fun mit E-Bikes ja. da oben, also es ist echt so lässig. Ja, man kann ja. die ganze Zeit immer dumm fahren, es geht nur auf und nieder. Und das macht es halt einfach gerade aus im Frühjahr. Ein bisschen Bio, ein bisschen E-Bike, die Mischung, dass man sich nicht gleich so verbrennt. Und einen guten Grundlagen-Ausdauer macht und ein netter Platz kommt. Wir hoffen, wir kommen jetzt ganz rauf, weil oben schaut steinig und trocken aus. Dann gibt es so ja. ein gutes Vanchari und ein bisschen ein Sonnenbad. Und dann rauschen wir schon wieder über 1.500 Meter Trail zurück ja. nach Lugano. So ein wow, hey. Latte Macchiato. Ja. Ja bei uns natürlich so finanziell in österreich das ist es eine andere liga wie in der schweiz weil die schweiz ist ein bisschen teurer, wir hoffen wir schaffen es nur bis zum ende von dem Trip, dass wir unser essen da finanzieren, Ansonsten fangen wir halt Ralf verkaufen <lacht> ja nutzt dir eh nichts. Naja, spaß beiseite, also schweiz ist echt ein bisschen eine andere Sache das passt, man muss halt ein bisschen schauen wo man umgeht und was man tut wenn man es gut ausnutzen kann, finde es preislich okay, weil es ist super sauber da, echt krass super freundlich in der schweiz bis jetzt, also jeder, einem hotel, die haben uns alles gesagt, darum kümmert, an die Polizei und so, wenn du was fragst, sind die Leute, ist total entspannt, also wirklich coole Sache. Ja, ja. auf jeden genau. Fall echt. Was an Spaß. dem Gebiet halt ist, ist 60 wir haben es jetzt da relativ in der Waldgrenze noch bewegt, ähm, mit dem Bewuchs. Klar, um die Jahreszeit hat man halt den gewaltigen Vorteil, dieser Bewuchs ist nicht da und dadurch ist es halt extrem leicht. Ähm, wird es dann im Sommer ist, beziehungsweise wenn die Vegetation stark wird, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich der Monte Tamaro. Die Wicke hat aber gemeint, der heißt Camaro, weil es so auf dem Chevy steht. Chevy Camaro, gell? Mit dem Vierzylinder Diesel, 2 Liter Turbo-Diesel. Ja, was hat genau, der Hubraum? V8, genau. Wie gibt es Also, wer ein Camaro hat, der hat die Wicke, sage ich immer. Ich habe Camaro, ob sie trotzdem ist. Das muss wahre Liebe sein. <lacht> Danke. Egal, dieser Monte Tamaro ähm, wird sicher cool sein und so, glaube ich. Der geht jetzt noch gar nicht. Und wohnen da muss man doch nicht echt gut schauen, weil wenn das Vegetation dann die Vegetation zuschlägt, dann schlägt sie wirklich zu. Also, ich kann es nicht sagen, ich war im Sommer noch nicht da, ich ja. gut einmal. Ansonsten, früher okay. ein perfektes Gebiet und Herbst, denke ich, einmal wirklich Herbst Hammer. Dann. Was natürlich im Sommer cool ist, wenn ein Campingplatz offen hat, oh. ein paar abgerutscht, ähm, Baden, weil ein paar Seen sind da dicht haben wir gesehen. Ja, das stimmt. Ja, ja und heute, äh, es hat echt kurz geregnet, gell? Mhm. Kurz, ja, es hat dann dicht Ja, Tag es regnet. hat lange mit dem zu Aber man ja. sieht, es ist komplett trocken wieder. Wow. Ist, ja, richtig ja, schön wird es echt mal ja. gebraucht. Schau verdächtig nach Eingang aus. Haben wir, Haben wir gefunden. Wie heißt das? Toni. Chinesi. Hardcore Sophia. Chimeli Lago. Geil beschrieben, ha? Huh? 1939 bis 1942. Geil. Krass. Schön gewuselbaren Lago. Krasses Teil. ich euch noch kurz nochmal. Schau echt. Wild aus. Zugespart, zumindest also Schluss verriegelt. Ja. Aber geil getaunt, also echt, echt krass. Ich habe es noch nicht reingeschaut. Wow. Okay, ja. Ist voll im Betrieb, also ist echt alles drin. Hm. Voll geil. Also das ist echt gut getan. Mhm. Und da oben schon aus Regirschraten. Heftig. Matzkaliber, da sind wir! Aber was mich stört, die Tür quietscht. Ah, wohl? Na bist du nett. Und jetzt? Geil. Kein Quietsch mehr. Sehr gut, oder? Haben wir das auch gemacht. Oh, die Einheimischen würden die lieben. Mhm. Aha. Feuer machen. Feuerstelle. Um Hier gibt es Konserve. Ich erinnere da zu einem Katzenfutter. Lecker. Seien das, das Beste vom Besten. Sehr geil. Ich liebe das auch. Dass zum einen, hoffentlich kugelt es nicht alle. Okay. Zum einen ist die Verpackung nachhaltig. Das ist Blech. der Rost oder wieder Einschmelzen. Kein Plastikmüll. Und zum zweiten, ist höre nicht glauben, das Teil hat 20 Gramm Eiweiß. Hat 0,2 Gramm Zucker, Kohlenhydrate auch noch 2 Gramm, sicher ein bisschen Fett hat es auch, das ist der Liesi nicht, das ist verschwunden, oh. die das ist Hammer, mhm. ja, Spaß beiseite, echt eine coole Sache, mag ich voll gerne yeah. und ja, lass uns den schmecken, oder? Ja. Oh. Oh my god, is this Wir sind Back in Town. Hinter uns geht schon voll ab. Wir werden jetzt auch noch was trinken. Es ist echt total cool und entspannt, bisschen was los ist. Auch. Gute Musik haben Ja, Leben und Leben lassen. Dann, da, ja. äh, war echt ein cooler Tag und eine coole Tour. Wahnsinn. In der Früh haben sie gemeint, ich wir haben einen Niederschlag noch gehabt. Noch ein was oh, aufgerissen und was trocken. Und mit E-Bikes ist es auch wieder Nieder perfekt. Feng, ja. danke, dass du dabei warst. Und ja. Genau. Schreibt uns in die Kommentare, wir lesen uns das gerne durch und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.